Ich glaube, dass sie die ähm, politische Revolution nicht verhindert, sondern eigentlich noch stärkt. Dass sie ähm, die Leute stark macht und ähm, Sachen komplexe zu verstehen und dann hoffentlich auch stark macht, irgendwie aufzustehen und sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Und daher stärkt sie die Revolution.